Zusatzfrage der Abgeordnete Matznetter. Ja, von meiner Seite auch einen schönen guten Morgen, Herr Bundeskanzler. Deutschland hat im Mai beschlossen, ab Juni steuerliche Maßnahmen gegen die Inflation zu setzen. Deutschland hat im Juni erstmals seit langem sinkend die Inflation 0,1 Prozent. Österreich hat aber einen dramatischen Anstieg von über 1 Prozent auf 8,7 Prozent. Sie wollten vor ein paar Wochen die Übergewinnbesteuerung diskutieren und der ÖVP-Klubobmann äh, August Wöhinger hat in der Fernsehsendung Puls24 am 8. Juni gesagt, er sei persönlich für Preisdeckel, das scheitere aber am Koalitionspartner. Ist es das richtig, dass vernünftige Maßnahmen wie Preisdeckel, es ist dokumentiert, kein Problem, Herr Klubobmann, ist äh, wirklich der Koalitionspartner daran hindert, sinnvolle Maßnahmen gegen die Teuerung, zum Beispiel durch Preisdeckel auf Sprit zu machen? Es gibt tatsächlich einige Staaten in Europa und in der Europäischen Union im Speziellen, die versuchen durch Preisdeckel einzugreifen in die Teuerungswelle. Bisher hat sich das nicht als probates Mittel erwiesen. Man kann es im Ungarn dramatisch beobachten, man kann es auch in der Bundesrepublik Deutschland, die Sie eben zitiert haben, beobachten, die die Mineralölsteuer gesenkt hat. Es hat dann eine kurzfristige tatsächliche Preissenkung an den Zapfsäulen gegeben, aber die ist innerhalb von zwei Wochen wieder aufgefressen worden und grundsätzlich, Heißt auch, wenn man Preisdeckel einführt, dass ja die Differenz immer auch vom Steuerzahler, von der Steuerzahlerin zu leisten ist, damit es zu keiner Angebotsverknappung kommt. Wir haben uns dazu entschlossen, in der Regierung gemeinsam einen anderen Weg zu gehen, den Menschen direkt zu helfen, um so die Folgen der Teuerung abzufedern.